Die Sind alle sehr, sehr nett und ich verstehe mich super mit ihnen und ich kann, man kann super mit ihnen reden. Eigentlich bin ich hauptsächlich hier, um das alles so ein bisschen kennenzulernen, auch so ein bisschen die Technologien auszuprobieren. So ich war sehr geschockt, was für ähm, Werte rauskam und Preise die, ähm, und Energie, die man alles verbraucht. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall viel bewusster mit Strom und Energie umgehen.